Hallo meine Freunde, ich bin Freiheitssammler. Ich möchte euch hier nur kurz ein Kanal-Update mitteilen. Ich habe mit meiner Freundin zusammengearbeitet und wir haben alle Liebetröpfchen neu vertont. Leider ist mir vor kurzem mein Computer teilweise kaputt gegangen. Abgesehen davon ist er schon sehr alt und für professionelle Arbeiten so oder so nicht mehr geeignet. Einen neuen Computer habe ich jetzt gekauft. Einen Teil der Kosten habe ich glücklicherweise durch eure Spenden abdecken können, dafür danke ich euch sehr. Die Einzelteile für den neuen Computer haben insgesamt 1625 Euro gekostet. Ich wollte schon lange die Qualität der Videos erhöhen, um mit der Zeit zu gehen. Doch das war mit dem alten Gerät nicht möglich. Ich weiß, dass es bei der Vertonung nicht auf das Videomaterial ankommt, aber ich plane auch spezielle Videos die zum Thema passen, natürlich ebenfalls unpersönlich. Den Großteil der Kosten habe ich mit einem dispo abgedeckt, aber da ich nun ein vernünftiges Einkommen habe, braucht ihr euch keine Sorgen machen. Zusammen mit meiner Freundin und dem neuen Computer gibt es ein hohes Potenzial, dem Kanal neues Leben einzuhauchen und so möglichst viele neue Suchende zu erreichen. Trotz der bedrohlichen Weltsituation wünsche ich euch eine fröhliche Zeit, bis bald.